Hey Leute, ähm, ich wollte nur mal hinweisen, ähm, ich nehme meine ganzen alten Videos erstmal privat und ähm, und mache einen neuen Design auf meinem Kanal. Ähm, ich möchte quasi, ähm, ja. Also zwar nicht von vorne anfangen, aber, ähm, naja. Aber in jeden Fall bessere Videos machen. Ne? Ich wollte es euch mal kurz nur hinweisen. Bis dann. Ciao.